Zwiebel. Zwiebel. Ah, Zwiebel! Zwiebel! Zwiebel! Onion! Gut, den muss immer jemand gießen, oder? Ja, aber das regnet auch oft. Ne? Mhm. Das heißt, braucht man nicht so extra wieder zu gießen. jetzt Sohn äh, oder Mitarbeiter? Mitarbeiter. Thomas, du schwitzt schon? Na, vorderrum. Wo <lacht> Kappe sitzt. Ja, sonst geht's so. Die <lacht> Luft ist gut. Oh also, ja. Okay. Frisch. Sure. Wir haben Glück mit Wetter, guck doch, Wolke. Ja! Ja, wir gehen zu schönen Reis Terrassen. Ah, ja. <lacht> Ja, ich vorbei. Okay. Ich schon zerruneck Ja. Ja, ne, woanders. Kann überall was passieren, ne? Na, Thomas, du musst aufpassen, wie gestern. Nicht springen du! Springen wie ihr kennt, Känguru! Nicht springen du! Nein. Da muss ich ja... warte mal... Ang! Du du Ang! Du lang! <lacht> Eine Mini-Berührung hat gelangt! Die Sicherheit! Ya orang-orang Jerman masuk ke jalan di sawah, jadi saya sudah berturut-turut beberapa hari ini, dah empat kali ya kesini lewat jalan yang sama. Tapi saya juga bisa menikmati ini di TT Batu. Süß-Kartoffeln. Kartoffeln? Süß, süß Und wann werden die geendet? Ja, wenn die reif sind, vielleicht nächste Woche. Oh, komm, ja? Ja, Süß-Kartoffeln. Ja, aber guck mal, mit Stroh bedeckt, ne? Ja, da kommt auch dazwischen Chilis ja. Köbis auch da, ne? Der Kürbispflanzen. so <laughs> three, three three months uh we planned the uh, rice Nice, ne? Ja, da gibt es dann auch ursprünglich Reispflanzen. Aber der Reis ist ja unter der Erde, ne? Ja. Nein. Nee. nicht. Da also kommt der aus oben raus, ja. Also da gibt es dann auch schon ursprünglich Reis. Mhm. Diese Sorte ist aus dem Ort selbst, ja. Brauchen sechs Monate bis zu der Erntezeit, mhm. ja. Aber jetzt schon nur drei Monate. Ja, brapa, ja, brapa. Das brapa, brapa, ist von gestern, vom Regen. Äh, ja. ja das gibt Bewässerung auch. Brapa, Ja, mhm. Also drei, äh, zwei Wochen ungefähr. Jetzt alt, ja. Ah, ja. Von der Reinsetzung. Poh, das ist ja Wahnsinnsarbeit, wieder neu setzen. Ja. So oh, tut alles der, der mit so gemacht, oder? Nein, nein nein also auch schon vereinzelt erstmal die werden dann in einen speziellen platz dann ausgesetzt mhm. ja, ja. dann kommen die raus so ungefähr 10 cm hoch oder 20 ja, ja da werden die der dann der vereinzelt Fahrrad. ja, ja, ja. Mhm. da werden die vereinzelt ja. deswegen sind es so regelmäßig regelmäßigen abstand von einem mhm. zu den anderen okay. alles mit der hand ne Nein, ich will dir. <laughs>